Das ist wie ein Schuh, der nicht passt. Das wird eng. Stellst du dich brav an, bist du auch in der Kürze dran. Doch manch einer denkt sich dann, wozu warten, wenn ich mich erst daneben benehme und dann brav entschuldigen kann. Egal, was da hat. Egal, was nicht stimmt, immer schön vorsichtig sein und besonderen Abstand halten. Also wenn irgendwas mit dem Auto nicht stimmt, dann kann man ja auch wegfahren und nicht hier mit... 20 km auf der Bundesstraße langfahren. Ja, also Warnblinker ist zwar nur aus, aber Sperrflächenblindheit ist an. Um zu checken, was hier falsch ist, braucht ihr folgende Info. Hier gibt es überhaupt keine Wendemöglichkeit. Der fährt über eine Fußgängerampel, statt irgendwann zu wenden, wo man es darf. Kickt ihr mal an, wie sich alle darüber aufregen. Zurecht. Nein! Was geht mit dir? Was ist los, Digga? Das, das habe ich auch nie gesehen, sowas. Leute, das Leben ist kurz. ja. Also in der 70er-Zone schon mal schön auf 100 Sachen kommen. Jede Lücke nutzen. Zack, zack, zack. Ihm hier, unserem Chef Chefkoch, jetzt wie jedem Menschen manchmal, da hattest du eine scheißstressige Woche und dieser eine Depp lässt dein Geduldsfass überlaufen. Da muss er einfach mal Dampf ablassen. Die Person, die er nach dem engen Überholen zur Rede stellt, hat sich später noch an uns vorbei quetschen wollen, sehen wir aber leider nicht mehr. Ganz ehrlich weil ich persönlich würde Konfliktgesprächen, wenn ich kann auch immer aus dem Weg gehen. Aber hätte man von vornherein überhaupt nicht eng überholt, dann werdet auch nicht so weit hier kommen. Nee. Sie warten. Also da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Also kein Licht am Rad und zack, überrot. Ich meine, da können wir noch nicht mal sehen, was wir überfahren haben. Da rufe ich dann aus Versehen den Förster wegen dem Wildunfall an und dann ist es ja kein Tier. Nehmen mal ehrlich, also ohne Sarkasmus macht sowas nicht. Erstes Licht sorgt für Sicht und ist Pflicht, auch wenn es in den Augen sticht. Ähm, das ist schon eine verrückte Mannschaft, ne? Also, ja. ähm, ich habe sie ja nun gegen, gegen Union im Stadion gesehen. Da musste man echt mal wieder jo, die Frage stellen... Rot. Wie kann man sich so abkochen lassen von einer körperlichen... Boah, gerade erst die neue Cobra 11 von Sascha hier sehen. Hier war der Jans vorne zum Glück aufmerksam. Also, das war ja mal 4 plus 2 minus 6. Ja, nischt. Uh. Ah na. So, und Ditte ist nicht nur einfach nüscht, das ist genau wie Jürgen sagt, lebensmüde. Jud reagiert, zum Glück hattest du den Platz. Also, weil ich das ziemlich unbefriedigend finde, ohne ein schönes LKW-Horn und weil es sicher anderen genauso geht. Hier nochmal, nur für euch. Alles vertont, let's Dashcam heute in der Rolle des Jürgen, der Text ist frei erfunden. Ja, ja doch, ich sag dir Thomas, das kannst du dir nicht ausdenken, ja? Hab locker zehn Stunden, ihr wartet, dass sie ihre Schubkarre aus dem Weg schiebt, aber ihr denkst, da kommt man entschuldigen. Ah! Hast du den Schuss nicht gehört, Alter? Thomas, das hätte jetzt hier fast gekracht, Das kannst du aber wissen. Meine Fresse, so eine Hohlbürde hier. Heute in der Trickkiste für angehende Verkehrsraudis geradeaus übergrün nach der Ampel dann nach links und rot perfekt umgangen. <lacht> <lacht> Wir merken uns mal, dass hinter diesem Uber-Fahrer eine Polizeistreife steht. Ich sollte nicht lachen, aber... Doch, lachen kannst du ruhig. Aber auch interessant ist der Passant, der sich beschwert, weil eine Streife mit Blaulicht seine Grünphase behindert. Wie ein altes rumänisches Sprichwort besagt, passt! Seitdem Seite kannst du durchfahren. Ich würde sagen, die Tür soll machen, zumachen, dann geht es rumänisch. Ja, jetzt kann ich mich Papa, ja, wir. Also den clip ich einfach mal laufen. Unser Busfahrer fährt eine Schülertour, keine Linie. Als plötzlich ein älterer Herr zusteigt, 20 Euro hinlegt und kein einziges Wort sagt. Irgendwie creepy, aber auch interessant. Und, wo müssen Sie hin? Wo müssen Sie hin? Hallo? Wohin? Wo müssen Sie hin? Dann... Können Sie reden? Wo müssen Sie hin? Hören Sie mich? Gehen Sie dann bitte. Können Sie reden, hallo? Können Sie bitte gehen? Danke. Mein Gott. So, Freunde, da sind wir am Ende der ganzen Geschichte. Ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge gefragt Mindestprofiltiefe, ne? So, ich meinte natürlich Mindestprofiltiefe beim PKW speziell, ne? Weil ich das beim Autoführerschein so gelernt habe. Und alles andere Wesig, oriane ob es da Unterschiede zum LKW gibt, sehr wahrscheinlich ja. Jedenfalls 1,6 mm. Was heißt denn das Verkehrszeichen hier eigentlich? Das wäre jetzt mal meine nächste Frage, wa? Macht euch ein Köpfchen, ha, schreibt es runter oder lasst es bleiben. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschö, mitö.